So, jetzt haben wir beim Einkauf diesen Buchungssatz zusammengesetzt auf der Sollseite mit zwei Konten bedingt durch die Umsatz- bzw. Vorsteuer. Ja, und das müsste doch jetzt eigentlich beim Verkauf ähnlich sein, denn wir haben jetzt hier die zweite Rechnung vorliegen, die Tanja buchen muss. Und das ist jetzt ein Eigenbillig. Die Firma Holzmann hat hier eine Ausgangsrechnung erstellt. Und zwar verkaufen wir hier eine gebrauchte EDV-Anlage und die hat einen Wert von 2500 Euro Achtung, netto, also ohne Umsatzsteuer. Wir müssen allerdings jetzt die Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 19% von 2.500 Euro gibt 475 Euro. Macht einen Rechnungsbetrag von 2.975 und das ist der Bruttowert, also inklusive Umsatzsteuer. Ja, und wie man jetzt hier den Buchumsatz bildet, das schauen wir uns jetzt an. Und die gute Nachricht ist jetzt in diesem Fall, dass die Umsatzsteuer beim Verkauf auch Umsatzsteuer heißt. Wir als Unternehmer sind allerdings dazu verpflichtet, unseren Kunden Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen, insofern für diesen, für diesen Verkauf eine Umsatzsteuerpflicht besteht. Und wir müssen diesen Betrag, den wir dadurch einnehmen von unseren Kunden, an das Finanzamt abführen. Wir haben hier erst also eine Verbindlichkeit und deswegen haben wir hier ein passives Bestandskonto, das wir einrichten müssen und das heißt Umsatzsteuer, abgekürzt UST. Auch hier nochmal die Rechnung. Wir haben den Nettowert von 2.500 Euro plus die Umsatzsteuer, 19%, macht dann den Bruttowert, das ist der Rechnungsbetrag, von 2.975 Euro. Und was du jetzt versuchst, ist mal den Buch und Satz zu bilden kurz auf Pause drücken. So, wie sieht er aus? Also, wir haben ja eine Ausgangsrechnung, das heißt, Forderungen 2.975 Euro. Ausgangsrechnung an BM, also die Büromaschinen, die EDV-Anlage mit 2.500 Euro und Umsatzsteuer 475 Euro. Wichtig ist bei jedem Buchungssatz, den wir bilden, linke Seite gleich rechte Seite, das heißt 2.500 plus 475 muss 2.975 ergeben. Der Betrag der linken Seite muss gleich Betrag der rechten Seite sein. So, jetzt haben wir Tanja also ganz schön geholfen. Und Tanja hat was gelernt und wir haben jetzt auch was gelernt. Und hier nochmal die Zusammenfassung. Was musst du wissen? Also, beim Einkauf... Da wird Vorsteuer fällig und diese Vorsteuer ist ein Aktivkonto und die buchen wir im Soll. Beim Verkauf wird Umsatzsteuer fällig, Umsatzsteuer ist ein Passivkonto und das buchen wir im Haben. Wenn wir Verbindlichkeiten und Forderungen buchen, dann immer mit dem Bruttowert Das entspricht nämlich dem Rechnungsbetrag. Und wir wissen jetzt, ein Buchungssatz kann aus mehr als zwei Konten bestehen. Das nennen wir dann zusammengesetzter Buchungssatz. Und ganz wichtig, wenn wir einen Buchungssatz bilden, die Summe der Sollbuchung, linke Seite, muss gleich Summe der Habenbuchung sein, rechte Seite. Damit das eingehalten wird, das nennen wir auch Doppik, linke Seite gleich rechte Seite.